Die Stelle besteht wieder Anschluss zu den Stadtbahnlinien. Wir bitten um Verständnis für die Baumaßnahmen, Wir bedanken uns für Ihre Geduld und wünschen eine angenehme Weiterreise. In ist ssb bitte aussteigen. Diese Fahrt. Degerloch zu den Linien x X7, 73, 74, 76 und 77. Bitte umsteigen. Bitte links aussteigen. Sehr geehrte Fahrgäste, diese Fahrt endet an der Haltestelle Degerloch-Almstraße. Zur Weiterfahrt in Richtung Möhringen bitte dort am Ersatzverkehr mit Bussen umsteigen. Hygiene und Verhaltensregeln. Halten Sie unbedingt einen Abstand von 1,50 Meter zu Ihren Mitreisenden ein.